In dem heutigen Berufstutorial stelle ich euch einen besonderen Befestigungsknoten vor, der sehr oft bei Arbeiten am Seil Verwendung findet. Der Mastwurf. Ist der Befestigungspunkt frei zugänglich, kann man einen gelegten Knoten verwenden. Die erste Schlaufe wird hinter das Seil gelegt. Die zweite Schlaufe vor das Seil. Die zwei gegeneinander liegenden Schleifen werden nun von hinten übereinander gelegt. Der gelegte Knoten kann nun am Befestigungspunkt angebracht werden. Das wird hier am Beispiel eines Karabiners demonstriert. Wir können den gelegten Knoten aber auch über einen Pfosten stülpen. Wichtig hierbei ist, dass beide Schlaufen eng aneinander liegen. Damit sich der Knoten nicht unbeabsichtigt lösen kann, wird das lose Seilende gesichert. Dies kann durch einen halben Schlag oder wie in diesem Beispiel durch einen Spierenstich erfolgen. Ist der Befestigungspunkt nicht frei zugänglich, wird der gesteckte Mastwurf verwendet. Das Seil wird zuerst über den Befestigungspunkt, dann über das Seil und wieder über den Befestigungspunkt gelegt. Anschließend wird das Seilende durch die entstandene Schlaufe gezogen. Auch dieser Befestigungsknoten wird in diesem Beispiel durch einen Spierenstich gesichert. Der Mastwurf kann auch als Befestigungsknoten für Material und Werkzeug verwendet werden.